Weiter geht's mit Super Mario Maker 2 Story Mode und Level 35, Meister des Baumkletterns. In diesem Level habe ich Bäume gepflanzt, ich traue mich aber nicht, ihn zu spielen, also könnte jemand anderes das übernehmen? Hast du eine Baumphobie oder was? Derjenige müsste aber bitte auf dem Weg zum Ziel auf alle fünf Bäume klettern. Ängstlicher Junge. Okay. Cool, warum nicht? Ja, machen wir, machen wir das mal. Armer ängstlicher Junge, hatte Angst vor Bäumen. Menschen sind komisch. Ich bin auch komisch. Also passt das. Yeah, yeah, yeah. Das war eine geschenkte Münze, wie ich finde. Okay, 3D World habe ich jetzt nicht erwartet. Wir also nicht dieses ganz normale Overworld-Ding für die World. Kommt er runter? Ne, kommt er nicht. Er traut sich nicht. Finde ich besser so. Trau dich bloß nicht irgendwie irgendwas zu machen. Hier. Tschüss. Da, da, da, da, da. So, man muss einfach nur die, die die oberste Klippe da erreichen bei den Bäumen. Okay. Äh, ähm. Achso, der bricht mir das frei. Oh, das. Ich dachte ich muss. Hm. Hm, okay. Okay. Ah, ja, ja. Ach so. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Sorry dafür. Gibt's hier nicht irgendwas? Ich traue mich nicht. Ich lasse es schumm. Katzi. Miau miau miau. Aua! Was soll das denn? Ich will da hoch. Dankeschön, geht doch. Äh, die hole ich mir noch. So nice. Dann war es das schon. Das ist so sehr langweilig. Level gewesen natürlich. Nicht sehr anspruchsvoll, nicht sehr. Das war sehr langweilig, sagen wir es so, es war ein sehr langweiliges Level. Die Idee, ne? Das war okay, kann man verfeinern, aber die Umsetzung war auch sehr langweilig irgendwie. weiß nicht, hätte man noch mehr machen können, finde ich. Okay, machen wir weiter. Und zack, da wird der Ausfl da werden die Kanonen um Ausflüge gebaut. 67% haben wir, jetzt geht es auch endlich mal voran wieder. 36 oben unten Mario und die Bulaken. Auf diesem Planeten gibt es eine Höhle, in der die Schwerkraft umgedreht ist. Vorsicht, dort leben viele Bulaken. Verwende die ein Ausscheider geschickt, um zum Ziel zu gelangen, aber vorsicht, lass dir nicht den Kopf verdrehen. Sternguckerin. Ja, werd werde ich machen. Werde immer mal. Werde ich schon machen. Hier hier. Hier gibt's nichts ich liebe diese musik Das hört sich immer so an wie so ein als würde so vor Lava irgendwie wegrennen habe ich das Gefühl Zumindest ist es das woran ich denke wenn ich diese Musik höre Okay das, das war eine Fake Röhre Ach nee, die war nicht fake. Ich habe nur was falsch gemacht. Egal, ich bin nicht gestorben, deshalb ist es mir egal. So, ich kann euch zeigen, was ich nämlich vergessen habe. Ich muss hier lang aktivieren und dann in die Röhre. Ja, dann lande ich nämlich hier. Wie so eine Mission Musik. Ach so! Ach so, ach ich bin dumm, ich bin echt dumm. Er kennt mich, ich bin dumm. Ich weiß ja jetzt, was ich machen soll, also es ist jetzt nicht so ganz schlimm. Nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene. Speedrun. Wow. <lacht> Warte, wie ist der da durchgekommen? <lacht> Na egal, ist jetzt nicht wichtig. Soll ich ja durchgehen? Ja, ich gelang Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, durch da, durch da. und sonst fliegen wir da. go, go, go, go, go, go, durch. go, als, go, go, go, go, go, go, ich tue tut Mensch, Luigi, halt die Klappe. Du rutschst genauso viel. Gib's zu. Mensch, Mario. Witzig Luigi sein, glaub mir. Da rutscht viel zu viel. Niemand will so wie Luigi sein. Niemand will so rutschen wie er. Der rutscht immer aus. Richtiger Ausrutscher. Speedrun. Ich fände es aber besser, wenn man nicht jede einzelne Röhre benutzen müssen, Sondern müsste man irgendwie... Ja gut, das wurde ja vorhin gemacht, ähm, beim ersten, aber... Nee, beziehungsweise beim zweiten, beim zweiten Röhre, aber... Ja, trotzdem. Ach was, das... Oh Gott, ey, das ist doch fies. Das ist fies. Und ich muss meine Sitzposition ändern. Und ich habe einen, Stroh, äh, einen Strohstuhl. So. Das, war, mal, das hat man das jetzt gerade so gehört. Und hört es die ganze Zeit. Ich habe immer noch einen Strohstuhl, wird sich nie ändern. Vielleicht irgendwann aber letzte nächste Zeit auf jeden Fall nicht <lacht> so durch da durch da durch durch, durch, durch. Gut. gut gut gut gut gut gut gut gut gut so jetzt aufpassen die Bohulaken oder die Bodenbohus <lacht> ich weiß nicht Bohulaken denkt ihr das ist ein guter Name für den Gegner so aufpassen Zack ja, ja, ja, ja, ja, genau. Ähm. In die Röhre? Ach, hier soll ein Stück. Ja, gut, kann man natürlich nicht äh, machen. Anders machen mit den Checkpoint. Außer es gibt, aus also, es gibt hier keine zwei. Oh ja, weiß ich nicht. Hm. Jetzt mal, jetzt mal, ohne, ohne Witz. Wie soll ich da durchkommen, ohne... Oh, jetzt jetzt, jetzt, bra jetzt, brauche ich tatsächlich ein Hilfsmittel, Weil ich sonst sterbe. Ich brauche das, sonst komme ich hier nicht durch. Und das meine ich gerade ernst. So, geht er durch. So, ich hoffe, wir sind für nicht spinnen, was sonst mache ich das Level kaputt. Wow, war das knapp. So, was soll ich hier machen? Ich soll hier gegen springen, dadurch. Ja. Und muss hoffen, dass der Buhu auf der. Da, auf der anderen Seite ist, nicht hier. Hat er einfach Pech oder wie? Oder habe ich verkackt oder was auch immer? Was weiß ich? Hier durch, ja. Hier durch, ja. Aufpassen. Der ist nämlich auch noch richtig fies platziert. Ja, so gut. Hier lang natürlich, wissen wir alle, dass wir hier lang müssen. So, wie kommen wir da lang? Mit Speed? Vielleicht mit Speed? Oh Gott! Ich weiß, man hört die Hunde, aber da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Nee, ich habe keine Ahnung, was, was ich falsch gemacht. Da muss man eigentlich so durchkommen. Ach, ach so. So muss man das machen. Pass auf! Okay, die kriegt man glaube ich gerade noch so. Scheiß ich mal. So, okay, ist einfach eine Tür. Das finde ich irgendwie bin ich seltsam, dass auf einmal hier Türen kommen oder was immer. So irgendwelche Sachen auf einmal kommen. Einfach so. Ähm, da komme ich so nicht lang. Da muss ich so. Okay, das ist cool gemacht. Das ist cool so. Okay, das, das ist gut. Sonst kommen wir da nämlich nicht hoch, okay, super. Zack. Na, nice. Du du du du du. Äh hm. Ja, wie ich da hochkomme, ne? Vielleicht mit meinem Fliegen. Ich habe jetzt ein Cape. Was ich eigentlich nicht haben sollte. Ach so, wahrscheinlich. Ach so, ich glaube, das krieg ich nicht so, sondern anders Und zwar hier ist es wieder, Wir sie wissen, was ich meine, hier ist auf einmal wieder weg und das regt mich auf. Das finde ich echt lame. Das finde ich ziemlich lame. Und ich weiß, ich hätte nach oben springen können mit den unsichtbaren Mücken, aber habe ich nicht gemacht, weil ich kein Bock habe. Yeah! und ich weiß, die Hunde bellen, aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Dann hört man die halt, kann ich nicht ändern. Also nervt mich nicht, bitte. So, damit haben wir das. Halt. Oh. Geil! pf habt man Level gespielt. Ach ja, bei der wegen Leveln. Ähm, habe ich ja schon lange kein Level mehr gebaut. Äh, ich habe bisher nur sieben Level und ich wollte eigentlich fast jeden Tag ein Level rausbringen. Ich hatte keine Lust mehr auf Mario Maker, irgendwie bekommen. Ich hatte kein, einfach keine Motivation Level zu bauen. Aber jetzt mittlerweile habe ich ja Motivation, aber ich finde die Zeit nicht, weil ich mit anderen Leuten noch was machen möchte. Ganz viel Minecraft spielen möchte oder so. Minecraft ist jetzt wieder beliebt und lass mich die Spieler gerne Minecraft und allgemein irgendwas anderes machen. Aufnehmen, YouTube gucken. Weiß nicht, das kommt so irgendwie vor. Oder was? Oder was? Ein Moment. Und das mehr. Warte, warte, was? Warum steht hier oben und. Warum steht hier Luigi? Das müssen wir auf jeden Fall noch mal neu machen, weil das darf da nicht Luigi stehen. Das, das verstehe ich jetzt nicht. Warum steht da Luigi? Ähm, bitte überlegen, soll ich das noch mal hier im Vi jetzt hier im Video noch mal neu machen, oder soll ich das rausschneiden, wie ich das Level noch mal neu mache. Weil es gibt nämlich ein Outfit, wenn man alle Level als Mario schafft, nicht als Luigi und das will ich auf jeden Fall bekommen, weil ich will so viele Outfits wie möglich haben. In diesem Spiel. Ach, ich mache es auf Screen. So, ich hab's endlich wieder durch. Äh, hat mich keine game gebraucht. Ich Hat mich nur wie drei Versuche oder so gebraucht. sind wir nach oben bei meine Lebensanzeige. wenn wir mal meine Roll-up-Anzeige. Was auch immer. Yeah! Äh, ich hab's jetzt durch. Ohne Hilfsmittel. Und tatsächlich bei dieser einen Passage, wo ich gestorben bin, ähm, da brauchst du einfach Glück. Und oben, bei dem einen da musst du im richtigen Timing einfach nach, nach oben zur Röhre springen. So, die Kanone beim Ostflügel haben wir dann auch mit durch. So, tut mir leid für diesen kleinen Cut. Ähm, ja, was auch immer passiert ist, dort rechts sieht man es ist fertig gebaut, die Kanone so aber ich habe leider nicht genug Geld, um die Dinger deren Dächer zu geben. 1000 1000 und 1500 und es ist über jeder Aufnahme so irgendein Störgeräusch Entweder das sind Hunde oder irgendjemand ist am Bauen bei uns. Wie viel Glück kann man denn nur haben? Ja, aber irgendwann muss ich ja aufnehmen, deshalb ja, am besten irgendwann jetzt. <lacht> Ja, das wird auf jeden Fall die letzte Folge sein, die ich jetzt in diesem Zeitraum aufnehme. Vielleicht wird in der nächsten Folge dann etwas leiser, ruhiger. Das weiß ich aber noch nicht. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht versprechen. So, ich weiß nicht, kann ich irgendwas jetzt anders machen? Weil jetzt wo ich 70% habe im Spiel? Gibt es irgendwas Neues? Warum sind die Blöcke wieder da? Oh, hier kann man Münzen bekommen. Cool. I guess. Ja, mehr gibt es aber nicht mehr. Cool, okay. <lacht> Ja, machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Machen wir einfach weiter, bis wir 1000 Münzen haben. Oder 1500, ich will eigentlich das Dach oben fertig machen. Na egal. Festung der Todeswippen. Ich wollte es wie Papa machen und habe ein Verlies des Todes gebaut. Aber ob das wirklich was taugt? Ich würde gerne eine Testperson anheuern, die mal alles von vorn bis hinten ausprobiert. Wer als erster ins Ziel kommt, kriegt auch mein Taschengeld von dieser Woche. Anonym. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ist so Junior, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist an Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber die Vermutung liegt. Die Vermutung liegt auf jeden Fall. So okay. So da wo die Münzen sind weiß man, da kommen die Hotels runter. Finde ich gut, cool, dass die markiert werden, dass man weiß, wo die runterkommen. Oh ist doch knapp. Den nehme ich mal mit. Vielleicht kann man den ja gebrauchen für irgendwas. Ich kille ich mal. Oh, ja, super. Äh, wahrscheinlich sind die eh nur alle Müll. Ja, ich glaube, die sind eh nur alle Müll. Haut ab. Lasst mich in Ruhe. So, wofür die Plattform jetzt hier sind, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur damit die da halt irgendwie existieren. So, weg mit euch allen. Boom, boom. Oh yeah, boom, boom. Ich habe keinen Pilz mehr. Ah, jetzt habe ich den Checkpoint erreicht. Ja. So, und ich plane nichts mehr von Luigi zu nehmen, weil anscheinend ist das nicht so gut. Und ich muss nochmal gucken, ob ich nicht vielleicht noch andere Level ähm, machen muss. Oh, verdammt, ich muss vielleicht sogar noch andere Level noch machen. Ähm. Verdammt. Okay, das gucke cool. ich gleich mal nach, nach, nach dem Level. Weil das kann echt gut sein, dass ich. Irgendwo, wo ich halt Luigi benutzt habe, das waren wenige Level, das waren vielleicht zwei, drei Stück. Ob ich da nicht vielleicht irgendwie das nochmal machen muss. Ob man da gar keine Luigi-Hilfsmittel. Benutzen darf okay. Kein pilz super cool. Warum nicht Ich bin Pro ich brauche keinen pilz <lacht> Ja, Ich bin pro easy habt ihr gesehen first try ich bin einfach so krass. Einfach der king bin, ja ich bin einfach So krass und tsch. Okay, was was soll das was soll das Was was was soll das was soll ich hiervon halten? Den nehme ich nicht mit. Den nehme ich nicht mit. Den nehmen wir mit. Nicht. Nicht. Stern. Oh, schade. So, ich hoffe, ein, zwei Level schauen wir. Ein Level, glaube ich, haben wir noch. Das sollen wir aber auf jeden Fall noch hinbekommen. So. Prozente können wir jetzt nicht mehr, weil wir ja nichts am Bauen sind und ich habe nicht genug Zell Münzen gesammelt, leider. So, ähm, habe ich bei dir irgendwelche Hilfsmittel gehabt? Das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich hoffe mal, dass war jetzt so dieses eine Level, weil ich da irgendwas falsch gemacht habe mit Luigi, ich weiß es nicht. Wir hoffen einfach mal, dass ich alles richtig gemacht habe mit Mario alle Level, sonst bin ich am Arsch. Man kriegt jetzt Outfit nie wieder und das ist kacke dann. Egal. Im Land der Truppkrabbel. Tada! Ich habe ein durchgestyltes Truppkrabbelland gebaut. Ich brauche aber noch ein, eine Fanmeinung dazu. Klappt das, wenn man fleißig mit Y sprintet? Popstar 1. Gibt es auch Popstar 2 und Popstar 3? What? Oder, oder? Wie ist das? Und ich weiß, man hört mit einem Stuhl. Irgendwelche Sturger äh, Störgeräusche muss er geben. Ähm, äh, läuft all Ja, sorry, ich habe gerade irgendwie auf dem Mikro geschlagen. Tut mir leid dafür. Ich dachte gerade, ich habe irgendwas falsch gemacht. Habe ich auch, aber ich meine, anders falsch gemacht. Egal. Oh Gott, ich habe verkackt. Zu langsam. Äh, sorry dafür, auf jeden Fall. Äh, ich habe mich gerade vorher erschrocken. Ich habe irgendwas gehört. Ich glaube, das kam einfach nur irgendwie. Jetzt habe ich schon wieder. Ich glaube, das kommt von woanders. Ach komm, das ist solche Level, das ist solche Level, die ich absolut nicht mag. Okay, das ist nicht, vielleicht nicht, aber das sind solche Level, da das, das hab mach alles richtig oder du hast komplett verkackt. Und hier verstehe ich nicht. Was habe ich da falsch gemacht? Ich. Moment. Solche Level regen mich einfach nur auf. Es regt mich richtig auf vielleicht mich auch nur gerade richtig krass ge. Yeah, Louis, damn ich bin auch gerade richtig krass genervt, weil ich immer irgendwelche Störgeräusche habe für bei euch bei mir in meinen Videos und das regt mich auf, dass ihr damit mir leiden müsst. Oder ja, dass das ist halt im Video zu hören, ist wahrscheinlich. Wenn nicht, dann ist natürlich super, ne? Natürlich, aber das denke ich jetzt mal nicht, dass man das nicht hören kann. Deshalb ist das ein nervig, weil ich will natürlich eine gute Qualität mein Videos haben und dann wenn das so blödsinn ist dann ist das natürlich nicht so nice sag zack zack rein da was jetzt oh das war's okay so schwer war es zumindest nicht aber das sage ich jetzt nur weil das so kurz war yeah. Jesus so wir haben genug genug Münzen um was Aufzubauen. Soll ich sparen auf 1500? Ich spare auf 1500 tatsächlich. <lacht> Nachtflug in der Clown-Kutsche. In meiner neuesten Attraktion kannst du einen aufregenden Nachtflug mit deinem Feuer-Junior-Clown-Kutsche erleben. Ihr, sollten dir harte Blöcke im Weg sein, halt Y gedrückt und zerstöre sie mit riesigen Feuerbällen. Wenn du ins Ziel kommst, gibt es einen Preis. Falls du ins Ziel kommst, Zirkusdirektor. Besiege Bowser. Okay, unser da das Ziel. Das sollte ich noch hinbekommen, schätze ich mal. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Bowser, du, die dich, dich geht's jetzt an den Kragen, du. Komm nur her. bam bam Warum springe ich ab, das weiß ich nicht. dum, dum, nom. du, du, du, du. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ach, das ist doch Kacke. Gib mir den Pilz, danke schön. das ist aber lieb. und Pilz ist weg, das ist es nicht mehr so nice. Nein, nein, nein, bitte trifft mich nicht. Nee, ich habe keinen Pilz mehr, ich würde sofort sterben. Und das wollen wir doch nicht. Nein, nein, das wollen wir nicht. Gib mir meinen Bild. Was? Time? Warum gehe ich mir die Zeit aus? Warum das denn? Wut. Und Warum sind wir alle Kettenhunde? Die hätten als Ziel machen sollen, besiege alle Kettenhunde oder so. Das, was ich alle Ketten, Kettenhunde ins Jenseits schießen muss. Ich weiß, dass ich ihn abschießen muss. Ich weiß nicht. Macht der aufgeladene mehr Schaden? Egal, den kann ich Spam hier und deshalb mache ich den hier lieber. Aber ich sollte aufpassen, weil der ist. Wo ich bin. Boah, diese Steuerung mit diesem Clown-Kutschen-Ding. Nein, das ganze Level darf ich neu machen. Geil, hey, oh Super, und jetzt. Oh, die... ah, ich muss schnell diese Aufnahme hier beenden, damit er nicht Ruhe wiederherstellt. Für meine Ohren und für eure was neue zuschauen über mir denken. Wenn ich über welche neue habe, wahrscheinlich eh nicht. Aber ich meine nur, falls es jemals, falls es jemals der Fall sein sollte. Okay, ich habe eine Feuerblume. Mit der sollte ich doch mal was Sinn bekommen. Gosh. Was soll ich jetzt? Ja, ich muss jetzt nehmen. Okay, habe ich hab mich einmal treffen das wegen dem Ketten und den hätte ich doch vielleicht killen sollen. Ja, ich muss einfach hier in diesem Gebiet bleiben. Aber Bowser ist echt stark. so krass mit seinen Feuerbällen. Okay, ignorieren wir die Zeit. Wir müssen ihn nur kurz killen. Er hat genauso viel Leben wie ein normaler Bowser, soweit ich weiß. Hier kann uns der Kettenhund nichts tun. Aber Bowser halt. Da kann ich jetzt nichts gegen machen, weil ich habe die Kettenhunde halt ignoriert. Deshalb. Ich finde das blöd, dass der Bowser erst jetzt... Obwohl, nein, eigentlich nicht so wirklich. Das macht eigentlich Sinn sogar. Wir haben es. Yes! Gut, und für dieses Fail-Legende würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, positive Wertung, also du diesen, diesen diesen Daumen, der nach oben zeigt. Den müsst ihr klicken, das würde mich freuen. Ein Abo vielleicht da lassen, also unten diese, diese rote Box da, falls ihr noch nicht abonniert seid. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Mario Maker wieder. Und danke, Kati, dass du mein Level gespielt hast. Super. Danke an alle, die mein Level spielen. Haut rein. Schönen Tag noch und ciao, Leute.